Hallo zusammen, Ich bin der Maler und mache hier bei der Plaston's Lehr als Konstrukteur. Und er darf mich heute bei meinem Berufsalltag begleiten. Meine Haupttätigkeiten sind 3D-Konstruktion am CD wo Spritzgusswerkzeug sowie Tiefziehlagen und die Zeichnungen für die Polymechanik am Werkzeugbau, geben, damit sie meine Teile herstellen können herstellen. Am liebsten hier bei der Firma Plaston, wo ich so ganze Projekte betreuen. Das ist eine schöne bei uns in der Firma, dass ein Lehrling kann, quasi von Anfang bis zum Schluss am Projekt dabei sein kann. Das heisst, du musst nicht nur cad konstruktionen machen, sondern du hast auch ein bisschen Planung übernehmen und bist halt überall ein bisschen dabei und hast überall einen kleinen Einblick. Also sehr stolz habe ich gemacht, weil mein erstes eigenes Spritzkusswerkzeug, das ich durfte, konstruieren durften, mit Hilfe auf die Maschine gegangen ist und zuerst mal mit dem produziert wurde. Ich war sehr nervös und habe ein wenig Angst, alles gut rauskam. Die ersten zwei Jahre bist du relativ viel im ÜK. Im ersten Jahr betrifft das Grundfähigkeiten Lernens und das zeichnerische Fähigkeiten der von Hand der Lernen. Im zweiten Lehrjahr machst du ein kleines Werkstattpraktikum, wo du quasi das Handwerk und Polymechanik lernst. Als Konstrukteur solltest du Technik interessiert sein, sowie ein bisschen Freude an Mathe und Physik haben, weil das ein großer Bestandteil an der Schule hast. Und du solltest im Team arbeiten können, weil du in einem Team nachher in der Firma arbeitest. Als ich am Anfang von meiner Lehre angefangen zu arbeiten, sind die Leute sofort offen auf mich zugekommen und dadurch habe ich mich sehr gut integriert gefühlt von Anfang an. Ich hoffe, ich habe einen guten Einblick in meinen Profisalte-Taggeber und ich würde mich auch freuen, wenn er zu uns geschnappern würde.